Seit sechs Monaten gibt es die vollkommene Entschlüsselung des Genoms von Ötzi. Es ist sequenziert worden, es ist nahezu vollständig da. Man kann also bestimmte Gene, die für die Abstammung relevant sind, Y-Chromosom zum Beispiel, gut untersuchen. Die Charakterisierung des Genoms hinsichtlich der Herkunft läuft über Informationen, die man als Haplogruppen bezeichnet. Das ist so eine Zusammenfassung von Informationen. Und die Haplogruppe, der der Eismann angehört, ist die Haplogruppe G2a4. So, das ist ein Terminus technicus, der jetzt niemandem was sagen wird. Aber so ist es. Und diese Gruppe äh, weiß man gibt es heute in Europa sehr selten. Interessanterweise gibt es sie noch in Sardinien. Sardinien ist als Insel ein, ein sogenanntes Mikroisolat, äh, wo sich die Bevölkerung kaum ausgetauscht hat und deswegen ziemlich konstant entwickelt hat genetisch. Aber äh, es gibt äh, diese Haplogruppe äh, auch in Sardinien, Eurasischen Gebieten, also diejenigen, aus denen wir wissen, dass Europa eigentlich bevölkert wurde.